Jeder Original Plus Ski ist ein Unikat, das erst auf Bestellung gebaut wird. Und wir schaffen sie mit Einsatz eines Online-Konfigurators, jedem Menschen in seiner Persönlichkeit, in seinem Fahrstil, einen individuellen Ski zu geben. Der hat sehr gut zu ihm passt und das ist das Besondere. Ich glaube, mit Stolz behaupten zu können, dass unser Unternehmen der lebende Beweis ist, dass Technologie und Nachhaltigkeit einander nicht nur ergänzen, sondern fast bedingen. Das heißt, Ski wird nur gebaut, weil ihn ein Kunde bestellt und gleichzeitig produziert man nichts auf Halde, sondern genau das, was jemand auch wirklich braucht. Und auch fast alle Zulieferer beziehen rund um Salzburg. Für unser Geschäftsmodell ist Technologie insofern ausschlaggebend, weil wir zeigen, dass man künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen kann. Der Online-Konfigurator ist datenbasiert. Er lernt mit jedem Feedback, er lernt mit jedem Skitest, er lernt mit jedem verkauften Paar Ski. Und so wird eigentlich die Empfehlung, welcher Ski zu welchem Typ Fahrer passt, kontinuierlich besser. Und gleichzeitig ist es automatisiert. Für mich persönlich ist zu Hause eher ein Gefühl als ein Ort, am Ende des Tages dort, wo man ankommt. Für mich sehr persönlich oft beim Skitouren gehen und das alles in einer intakten Natur. Insgesamt aber natürlich bitte Salzburg alle oder die besten Voraussetzungen. Im Blick auf die Zukunft und wie wir sie nachhaltiger gestalten können, ist, denke ich, das Grundprinzip, dass man den Planeten sauberer hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Also nicht gleich wie, sondern eigentlich sollte man sich das Ziel setzen, es zu verbessern.